Wie kann man möglichst einfach in R Daten eingeben? Wenn Sie R Studio geöffnet haben, können Sie den Befehl dafür direkt hier in die Konsole reinschreiben. Und zwar müssen wir dafür zunächst mal einen leeren Data Frame erzeugen. Und dort können wir dann unsere Daten eintragen. Dafür gebe ich zunächst mal einen Namen ein, der den Data Frame gleich bezeichnen soll. Ich nenne das einfach mal Data. Ergibt sich aus. Und der Befehl, um jetzt so einen leeren Data Frame zu erzeugen, der heißt Edit. Und dann in Klammern sage ich, dass das Ganze ein Data Frame sein soll. Dafür schreibt man s.data.frame und dann in Klammern 0, um zu sagen, dass das also ein leerer Data Frame sein soll. Dann führe ich das Ganze aus und Sie sehen, es öffnet sich direkt der Dateneditor, wo ich hier meine Daten eingeben kann. Ich gebe jetzt mal hier beispielhaft ein paar Daten ein: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sie können auch, wenn Sie einen fehlenden Wert eingeben wollen, hier na eingeben für not available. Sobald Sie jetzt das Ganze hier schließen, wird automatisch dieser Datensatz von R angelegt. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Und Sie können da auch draufklicken, wenn Sie sich den Datensatz nochmal anschauen wollen. So, wenn man das Ganze dann abspeichern möchte, um es später wieder verwenden zu können, dann kann man dafür den Befehl write.table verwenden. Und wenn Sie sich den angucken wollen, können Sie die Hilfe starten, indem Sie Fragezeichen write.table eingeben. Öffnet sich das, wie man es hier drüben schon sieht, ähm, der, die Hilfe zu diesem Befehl. Und wenn wir hier ein kleines bisschen runter scrollen, dann sehen wir, wie der Befehl aufgebaut ist. Write.table, und dann in Klammern können Sie dann das Objekt eingeben. Hier haben wir das ja Data genannt und dann Komma, File ist gleich und dann, wo das Ganze hingespeichert werden soll. In diesem Beispiel könnte das zum Beispiel so aussehen, dass ich schreibe write.table und dann in Klammern Data, so habe ich ja meinen Data Frame hier genannt. Komma, Pfeil ist gleich und dann kann ich hier den Dateifad hinschreiben, wo ich das Ganze hinspeichern möchte. Und kann dann noch hinschreiben, wie die Datei dann dort heißen soll. Und die nenne ich jetzt zum Beispiel einfach mal Rdaten1. So und dann wird ähm, die, diese Datei unter dem Namen Rdaten1 abgespeichert und kann dann später auch wieder in dieses Environment also in meine R-Umgebung hier hineingeladen werden. Das zeige ich dann im nächsten Video, das ich jetzt auch dann hier oben verlinke.